Die Person ist Vater von zwei Mädchen. Er lehnt in seinem neuesten Buch «Grüne Technologien wie Elektroautos» ab, weil sie eine Strategie der Autokonzern sind. Er hatte bei seiner letzten Co-Präsidiumskandidatur nur einen Gegenkandidaten. Es ist der ehemalige Präsident der JUSO. Seid ihr Quermut? Richtig. Du kannst Kandifalten Entschuldigung, ich kann Gehen wir nächsten Person. Die Person hat nach den letzten Wahlen die Parlamentskammer gewechselt. Vor 37 Jahren hat sie ihr erstes politisches Amt als Mitglied... <lacht> Meier <Major> Graf! Richtig. <lacht> Scheiße! Bist du schon? Gehen wir nächsten Person. Er ist in Zürich verankert. Er ist Mitgründer und Verwaltungsratspräsident von der Kaisin AG. sind mit? Richtig. Hi ah, ja. Person. Kaisin, Der hat eine Kaiserin? habe ich verstanden. <lacht> Aha. Die Person hat Politikwissenschaften in Bern und Genf studiert. Sie ist vor ihrer Wahl im Ständerat 15 Jahre lang Regierungsrätin gewesen. Sie hat neben der Viola Amhert als CVP-Bundesrätin kandidiert. zu kracken Richtig. Oh. Wow, ich habe den Namen nicht mehr gewusst. <lacht> Kommen wir zur ersten Person. Ich hätte das gerne gehabt. <lacht> Die erste Person hat den Jahrgang 1963 und ist seit 2015 im Amt. Sie ist ein FC Luzern-Fan und es ist ein Unternehmer im Bereich IP. Güter. Richtig. Du kannst oh ja. <lacht> <lacht> du nicht ja. oder? Das wären wir schon bei der letzten Person. Hallo, dann holst du uns ein bisschen. Ja, ist gut, bitte. <lacht> Die Person ist 32 Jahre jung. Sie stammt aus einer alten, freisinnigen Kreierzerfamilie. Die Person ist gerne sportlich Ja. Johanna. Nein? Jetzt Aber ich Johanna.